Hallo, mein Name ist Christian Freisleben, ich arbeite bei der Fachhochschule St. Pölte im Bereich Hochschuldidaktik und ich bin mit Teil des Organisationskomitees der Konferenz Inverted Classroom and Beyond, die am 23. und 24. Februar online stattfinden wird, wo eine Anmeldung jetzt schon möglich ist. Jetzt anmelden. So, und äh, ich darf dich bitten, dass du dich äh, vorstellst, bitte. Ja, mein Name ist Mario Lifternecker. Ich bin Lehrer an der barfeld wien Liezen und bin sonst in der Lehrerfortbildung auch in Österreich und Deutschland tätig. Wunderbar. Und der Mario hat für uns ein kleines schönes Lege video vorbereitet, das werden wir uns jetzt ansehen. In Class Flip Inverted Classroom and Beyond 2021. Bei klassischem Unterricht wird der Inhalt prima frontal durch die Lehrperson vermittelt und die Schülerinnen und Schüler werden zu passiven Zuhörerinnen und Zuhörern. Das Vertiefen und Üben der Lerninhalte findet außerhalb des Unterrichts statt. Bei Flip Classroom Modellen findet die Wissensvermittlung vor dem Unterricht statt. Im Unterricht werden die Inhalte praktisch angewendet und Umgleiten und Fragen mit Hilfe der Lehrperson beseitigt. Beim In-Class-Flip werden alle Elemente in der Schule durchgeführt. Es gibt bei diesem Konzept eine Flip-Station und zwei Practice-Stations. Bei der Flip-Station werden die Inhalte vermittelt, die bei einer Practice-Station praktisch angewendet werden. Bei der anderen Practice-Station werden neue Inhalte unter Zuhilfenahme des gerade gelernten geschaffen. Wieso macht man bei In-Class-Flip eigentlich alles in der Schule? Welche Vor- und Nachteile gibt es gegenüber dem klassischen Flipped-Classroom-Konzept? Welche Arten des In-Class-Flipped gibt es noch? All das wird im Rahmen der Konferenz in Worded Classroom und Vion 2021 beantwortet. Ja Mario, vielen Dank für dieses coole Video, voll, voll, voll nett. Ähm, wie reagieren denn so Schüler und Schülerinnen, wenn du, wenn du so vorgehst? Am, am Anfang sozusagen, wenn man das noch nie gemacht hat, sicherlich ein bisschen irritiert, weil jetzt kommt dann so ein kurzer, kurzer Clip im, im Unterricht, aber ähm, wenn sie es einmal gewöhnt sind, sage ich jetzt einmal äh, sehr positiv und wie gesagt, es geht ja um den In-Class-Flip. Das heißt, wir nutzen das, die Vorteile, die eben das Flipped Classroom-Konzept hat. Also, ich unterrichte an einer BHS. Und das heißt, bei uns haben die Schüler, ähm, da geht jetzt mal, sitzen 40 Stunden und mehr in der Schule, dadurch, dass es eben sehr große Praktikumseinheiten auch gibt. Ähm, das heißt, das ist natürlich für allgemeinbildende Fächer wie meine, also ich unterrichte Geschichte und äh, Geografie, ähm, schwierig sozusagen wirklichen Flipped Classroom eben umzusetzen, weil sie sonst auch sehr viel Workload schon haben und da bietet sich eben dieser In-Class-Flip eben sehr gut an, weil man eben alles quasi in der Schule umsetzen kann und da nutzt man eben die Vorteile eben des Flipped Classrooms. Apropos Vorteile, was, was sind für dich die, die größten Vorteile des Flipped Classrooms? Also für mich ist, ist die Vorteile vor allem darin, dass sie eben autonom lernen, Das heißt, dass wir weggehen von dem, dass, man, dass der Lehrer klassisch vorne an der Tafel steht und Unterricht macht und dass sie vor allem eben auch im eigenen Lerntempo lernen können. Also, ich arbeite sehr gerne mit Videos und mache eben so kleine ähm, quasi Lernvideos draus. Also es gibt eben immer normalerweise quasi, also das habe ich mir jetzt gespart, eben einen interaktiven Part. Ähm, also, das heißt, ich baue meistens ein Quiz oder sowas ähnliches noch mit ins Video ein und. Die Schüler können eben vorgehen, eben zurückgehen. Das sehe ich eben, wie gesagt, als einen der ganz großen Vorteile an. Manche sind schneller, manche sind langsamer und das ist eben beim in -Class flip Da bereitet man sozusagen eine, eine eigene Station vor für diejenigen, die wirklich schneller sind. Die können dann noch einmal das Material äh, üben und diejenigen, die, sage ich jetzt mal, langsamer sind, die können eben quasi einfach das Video und das vorbereitete Material durchmachen. Mhm. Um. Was ergeben sich aus deiner Erfahrung für Effekte für den Lernprozess? Ist er dann nachhaltiger oder, oder siehst du da welche Effekte siehst du da? Also ich sehe das absolut sehr, sehr nachhaltig an. Also wie gesagt, ich sehe das vor allem eben die diese Kombination jetzt eben mit dem mit dem digitalen ähm, Einsatz durchaus sehr, sehr, sehr positiv an. Also das heißt, ich, ich setze es eben immer wieder ein, ähm, dass Schüler teilweise eben ihre eigenen, also wir haben jetzt nicht so Konzepte, wo sie das mitbringen normalerweise die, die, die Sachen, also ihre eigenen Computer oder so, ähm, aber wir haben das eben, die freiwillig nehmen manche das mit in meine Stunden dann, also sprich, die sind dann mit Laptops und so weiter dann ausgestattet. Und das heißt eben, ich sehe diesen Synergieeffekt zum, vor allem zum digitalen Lernen auch sehr stark, Genau. Mhm. Ähm, ist, ähm, hast du den Eindruck, dass sozusagen die, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Dropout aus dem Lernprozess durch diese Vorgangsweise sinkt? Ähm, absolut. Also, sozusagen, wenn man jetzt unter normalen Umständen wäre, ja, wäre ich als Lehrer dann auch noch, noch dort und könnte quasi dann eingreifen, wenn jetzt wirklich irgendwelche welche Fragen äh, auftreten. Quasi dadurch, dass das, äh, und das wäre sozusagen vielleicht noch ein kleiner Vorteil, den man quasi beim gegenüber dem Flip-Classroom hätte, wenn man das in der, diesen In-Class-Flip macht, weil man ja während, dem, während der Input-Phase ja auch noch dabei ist, quasi als Lehrer. Also das heißt, ähm, sollte es da wirklich irgendwelche Probleme geben, was es aber im Normalfall nie gibt äh, oder es so gut wie nie gibt, dann könnte man dort auch noch eingreifen. Wie reagieren Eltern auf solche Vorgangsweise? Ähm, also ich habe äh, weder positiv noch negative Rückmeldungen muss ich gestehen drauf <lacht> gekriegt auch. Also, also bei gut. den Schülern ist es durchaus positiv sozusagen. Also das heißt, wir haben ähm, bei uns gibt es viele Lehrer, die die an der Schule, die so mit digitalen äh, Medien eben arbeiten im Unterricht sehr stark. Ähm, wo man jetzt leider durch, äh, durch die Covid-Sachen ein bisschen drum kämpfen muss, äh, weil jetzt ist man gezwungen, dass, man, äh, dass jeder digital arbeitet und um dann in der Schule vielleicht auch noch dann digital zu arbeiten? Das ist halt dann jetzt momentan ein bisschen ein Kampf, aber unter normalen Umständen, sage ich jetzt mal, ist es sehr positiv, die Rückmeldung von Schülerseiten. Schülerseite. Mhm. Ähm, siehst du Optionen, dass sich dieses Konzept auch in den Bereich der Hochschule umsetzen lässt? Ähm, Im Bereich der Hochschule Absolut, könnte man sicherlich auf jeden Fall umsetzen. Die Frage ist halt, wie, wie sinnvoll das ist. Also ich sehe halt den In-Class-Flip eher ähm, sinnvoll, wenn es sozusagen auf, auf Schülerseite, dadurch, dass, dass die teilweise mehr Stunden einfach als, als ein 40-Stunden-Job äh, bei uns vor allem in höheren Klassen haben, also sprich waffe HTL, ähm, also die sind schon über 40 Stunden dabei. Das ist man vielleicht jetzt als Student. Eher weniger, sage ich jetzt mal so also rein jetzt vom studentischen Aufwand her. Deshalb, also ich sehe das, den fort Vorteil, die Vorteile absolut primär in der Schule, würde ich sagen. Mhm. Ähm, viele Lehrkräfte, egal jetzt ob Schule oder Hochschule, haben ja auch einen gewissen Bammel davor, so mit Videoserstellung und hoch. Das könnte ich ja was falsch machen oder so was. Sind das so deine Erfahrungen? Also man, man, man äh, braucht ja nicht mit dem, sage jetzt einmal, mit dem Lernvideo mal einsteigen, sozusagen man könnte auch ein YouTube-Video nehmen, was fix und fertig produziert ist. Mhm. Und dann gibt es ja eh äh, Programme, wo ich binnen kürzester Zeit mit AdPuzzle zum Beispiel aus dem fertigen YouTube-Video einfach äh, Multiple Choice Fragen einbauen kann. Also sprich, man braucht keine Videos selber drehen oder Legevideos oder sonstige Sachen machen. Also da gibt es ähm, wesentlich niederschwelligere Sachen, die ich mit denen ich als, äh, als Lehrperson da einsteigen könnte. Mhm. Mhm. Und sonst, sonst überlege ich mir die Fragen ganz klassisch quasi auf dem Arbeitsblatt und lege das quasi zum Lernvideo oder zum YouTube-Video, was ich gefunden habe dazu und dann ist die Sache schon erledigt. Mhm. Gut. Und das heißt, im Workshop werden die Teilnehmenden die Möglichkeit haben, selber diese Vorgangsweisen einzuüben und umzusetzen, oder? Genau, also wir schauen uns einmal diese zwei, zwei Formen an, die es, die es da bis im In-Class-Flip gibt. Ähm, das eine wäre quasi die Einsteiger-Variante sozusagen und dann ein bisschen die Fortgeschrittene. Ähm, wir schauen uns beide auf jeden Fall an und was es dazu braucht und wie man es quasi in seinem eigenen Unterricht dann umsetzen kann. Wunderbar, das klingt nach einem wirklich tollen Workshop, auf den wir uns schon sehr, sehr freuen. Wie gesagt, 23. und 24. Februar, Konferenz im Wörterklassum Beyond. Teilnahme ist kostenlos online jetzt anmelden. Ich freue mich auf den Workshop.